Es sind jetzt nur noch wenige Tage, bis die Polkadot Parachain Auctions losgehen. Und es ist höchste Zeit, den allerwertesten hochzukriegen und sich vorzubereiten. Denn in den nächsten Tagen bis zum 11.11.21 starten die Crowdloan-Kampagnen. Und dann entscheidet sich, welches das erste historische Projekt sein wird, das jemals auf Polkadot laufen wird. Und es kann nur ein Projekt geben, das das erste ist und entsprechend hart, ist jetzt auch schon der Wettbewerb. Sei also mit dabei und einer der ersten Investoren. Und dazu heißt es jetzt vorbereitet sein, denn ab fünf DOT-Tokens kann man mitmachen und mehr wären sicher besser, denn es gibt mehr als ein vielversprechendes Projekt, in das man investieren könnte. DOT-Tokens sind zum Glück zurzeit noch im Angebot 50 Dollar pro Stück. Möglicherweise ist das ein Schnäppchen, denn die Nachfrage wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit steigen. Das Angebot bleibt dagegen begrenzt. Die Inflation bei Polkadot wird noch für längere Zeit bei höchstens 10% pro Jahr bleiben. Alleine von gestern auf heute ist der DOT um 25% gestiegen und liegt jetzt schon bei ungefähr 50 US-Dollar. Was muss man also jetzt machen, um nicht in Stress zu geraten, wenn es dann nachher losgeht? Und ich zeige es euch in diesem Video in drei einfachen Schritten. Schritt Nummer 1. Dot Tokens kaufen. Wo bekommt man Dots und womit bezahlt man Dots? Schritt Nummer 2. Ein Wallet einrichten. Welches Wallet eignet sich am besten für die Crowd -Loans? Und Schritt Nummer 3. Wie bekommt man dann die Dots in das Wallet rein? Und nur wer diese drei Schritte bis spätestens 11.11. .11. schafft, hat eine Chance, bei der ersten Parachain Auction dabei zu sein. Und bevor wir jetzt die ersten DOT-Tokens wirklich kaufen, nochmal ganz kurz für diejenigen, die jetzt neu eingestiegen sind und die äh, jetzt nicht genau wissen, was ist das hier, Crowdloan und Parachain Auction, die aber trotzdem Bock haben, da mitzumachen. Äh, ich empfehle euch einfach mein letztes Video, äh, das äh, erklärt das alles im Detail. Und wenn ihr dann noch mehr wissen wollt, wenn ihr noch tiefer einsteigen möchtet, dann gibt es also vor allem das Polkadot-Wiki als Informationsquelle. Das Polkadot-Wiki ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut strukturiert. Es ist sehr, sehr gut geschrieben. Die Informationen hier sind ziemlich vollständig, leider eben dadurch auch etwas ausführlich, aber ähm, gut, wenn man jetzt wirklich genau wissen will, was da abläuft, dann ist das hier auf jeden Fall die richtige Informationsquelle. Polkadot Wiki, da gibt es unter Para-Objects, dann eben die Para-Chains und hier die Para-Chain-Slots-Auction. Dieser Abschnitt, der beschäftigt sich also damit den Auktionen, die jetzt losgehen und die Crowdloans, die also jetzt der Finanzierung der Auktionen dienen, in die wir auch einsteigen können. Auch dazu gibt es einen Abschnitt und hier in dem Abschnitt ähm, ist auch ein bisschen Mathematik drin, ist aber nicht allzu kompliziert. Man hat hier vor allem aber schon mal hier diese Information, dass man wirklich fünf Dots benötigt, um bei den Crowdloan-Kampagnen mitzumachen. Und zwar braucht man pro Projekt fünf Dots. Also, es reicht nicht, wenn man mit fünf Dots insgesamt einsteigt, sondern wenn man also mitbieten möchte und wenn man also Lust hat, mehrere Projekte, sich an mehreren Projekten zu finanzieren, zu beteiligen, dann braucht man für jedes einzelne Projekt fünf Dots und es schadet sicherlich auch nicht, ein bisschen Dot noch zusätzlich sich anzuschaffen und zurückzulegen, denn man braucht auch ein bisschen Transaktionsgebühren, um das Ganze zu bezahlen. Also ich würde definitiv empfehlen, wenn man mitmacht, mehr als fünf Dots zu kaufen und auch nicht zehn oder 15, sondern immer so 5,1, 5 oder 10,1, 15,1, um noch ein bisschen was an Transaktionsgebühren übrig zu haben. Wenn es darum geht, dot tokens zu kaufen, dann hat man zurzeit eigentlich die freie Auswahl zwischen den Kryptobörsen, denn nahezu jede große Kryptobörse hat auch irgendwie den Dot-Token im Angebot. Man die Börsen unterscheiden sich irgendwie immer ein bisschen untereinander. Es gibt bei der einen Börse Vorteile, die es bei der anderen nicht gibt und umgekehrt. Aber im Grunde Dot Tokens bekommt man überall, sei es nun Kraken, sei es nun Binance, Bitpanda, Bitstamp und so weiter. Wichtig ist nur, dass man sich, bevor man jetzt an den Crowdloans teilnimmt und sich dafür Dot Tokens kauft, bei den Börsen entsprechend verifiziert. Das heißt also, man muss quasi einen Know Your Customer Prozess durchlaufen. Das ist ganz wichtig, denn alle Börsen haben Transaktionslimits und gerade bei den Crowdloan Kampagnen geht es ja jetzt darum, es geht zwar nur um fünf Dot Tokens, aber wenn man jetzt an drei oder vier Projekten teilnimmt, dann kommt man ja schon recht schnell auf einen Tausender Betrag und je nachdem, wie hoch die Transaktionslimits bei den Börsen sind, kann es sein, dass man zwar seine Dot Tokens da kaufen kann, aber dann, wenn man die Dot Tokens von dem von der Börse entfernen möchte, wenn man die in das Wallet übertragen möchte, dass man dann eben auf ein Limit stößt und dann äh, muss man sich entsprechend noch verifizieren, muss den ganzen Prozess nachholen, der kann zwei oder drei Tage oder mehr dauern und dann verpasst man womöglich den Einstieg. Das heißt also, wenn man jetzt wirklich plant, Dot Token zu kaufen, man ist noch nicht auf einer Börse vernünftig verifiziert, dann ist es jetzt echt an der Zeit, diesen Prozess anzustoßen und meine klare Empfehlung ist auch, erst diesen Prozess anzustoßen und dann die Dot-Tokens zu kaufen. Denn wenn das Ganze nicht klappt, sich verzögert oder sonst irgendwie nicht funktioniert, dann äh, habt ihr zwar die Dot-Tokens, könnt damit aber im Grunde nichts machen. Es gibt auch bei ganz, ganz vielen Börsen die Möglichkeit, an den Parachain-Auctions, an den Crowdloans teilzunehmen, ohne dass man die Dot-Tokens in sein eigenes Wallet überführt. Und davon rate ich definitiv ab, denn ihr legt ja eure Dot-Tokens, wie ich in meinem letzten Video erklärt habe, für zwei Jahre in ein Projekt ein, ihr bekommt die ja nach zwei Jahren wieder, aber wenn ihr über die Börse eingelegt habt, wenn ihr über die Börse investiert habt, dann ist der Investor unterm Strich letztendlich natürlich die Börse, weil von der aus kommt der Dot-Token, kommen die Dot-Tokens zu dem Projekt und wenn äh, und ihr seid dann quasi in erster Ableitung irgendwie dahinter auch beteiligt Ihr hängt aber hundertprozentig von der Börse ab und zwei Jahre im space sind eine tierisch lange Zeit, in der man dann irgendwie damit klarkommen muss, dass die Token zwei Jahre lang irgendwo bei einem Exchange, bei einer Börse rumliegen, ohne dass man rankommt. Was weiß ich, was passiert, Regulierungsänderungen oder sonst irgendwas. Man ist dem Ganzen also quasi hoffnungslos ausgeliefert und das für unendlich lange Zeit im Krypto-Bereich. Deshalb also rate ich davon ab, der richtige Weg ist auf jeden Fall, seine Tokens nur zu kaufen bei einer Börse und dann zu übertragen in ein eigenes Wallet, das einem selber gehört. Jedenfalls ist das meine Meinung. Und ich gehe dann den ganzen Prozess jetzt hier mal durch, am Beispiel von Kraken. Ich habe jetzt Kraken gewählt, weil es tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen komplizierter ist als bei anderen Exchanges. Und deshalb lohnt es sich auch, das hier ein bisschen äh, im Detail zu zeigen. Während jetzt ähm, andere Börsen natürlich auch genauso gut sind und man das da auch machen kann. Ich gehe ein bisschen auf Binance ein, später in dem Video, in einem anderen Zusammenhang. Äh, es ist definitiv keine Empfehlung meinerseits jetzt unbedingt Kraken zu nehmen. Ich bekomme auch nichts dafür, dass ich jetzt Kraken zeige. Es ist einfach nur, ich muss irgendeine Auswahl treffen, ich kann nicht auf jede einzelne Börse eingehen. Das dauert viel zu lange in diesem Video. So, bei Kraken, wie fun funktioniert das? Man geht hier äh, auf Trade. Äh, dann ist man quasi in dem Bereich, wo man kaufen kann. Und äh, hier suche ich dann den Dot-Token aus. Dann gehe ich hier also auf diese Lupe und suche den Dot-Token. Und ich brauche die Paarung gegen den Euro, weil ich habe ja Euro auf der Börse habe ich hier. Ich habe 4000 Euro eingezahlt ungefähr. Und ähm, ich kann jetzt für 4000 Euro also hier DOT-Tokens einkaufen. Ähm, dafür muss ich also die Paarung dort euro auswählen, klicke hier auf Trade und äh, sehe dann hier schon den Preis, den aktuellen Marktpreis. Das ist quasi der letzte Preis, der erzielt wurde und ähm, der ändert sich natürlich auch. Das sieht man hier oben auch, das äh, aktualisiert sich nicht unbedingt äh, genau gleichzeitig in Echtzeit und äh, aktuell liegt der Preis hier bei 41 Euro und 52, 53 Cent, je nachdem. Und jetzt trage ich hier also ein, wie viele Dot-Tokens ich kaufen möchte. Sagen wir mal, ich möchte hier 40 Dot-Tokens kaufen. Oder machen wir 50, ist besser, weil dann kann ich schon an 10 Parachain-Auctions teilnehmen. Aber ich hatte ja gesagt, auch noch ein paar zerquetschte fürs Gas, also mache ich 50,4 und äh, dann kann ich also hier 50,4 Dot-Tokens kaufen und es gibt hier zwei Möglichkeiten, die zu kaufen, Limit und Market. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden? Market bedeutet, dass man jetzt, egal wie der Preis sich verändert, Dot-Tokens kauft, nämlich 50,4 und der Kurs, der hier, also der Preis, der hier gezeigt wird, der ist nur eine Schätzung. Das heißt also, man bekommt hier auf jeden Fall 50,4 DOT-Tokens. Es kann aber sein, dass der Preis sich während des ganzen Kaufprozesses ändert. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass er sich ändert. Und damit ist also unklar, wie viel man wirklich dafür bezahlt. Und das ist bei sehr liquiden Assets wie zum Beispiel der DOT. Also man sieht ja hier, das 24-Stunden-Volumen liegt bei über 800.000 DOT-Tokens. Wenn man das jetzt mit 40 multipliziert, dann kommt man also auf ein äh, richtigen, äh, dicken, fetten Millionenbetrag und der, äh, das heißt also, dieser Markt ist sehr liquide, das heißt also, die äh, der Preis wird sich hier nicht sehr stark ändern, während diese Order ausgeführt wird und ähm, äh, das bedeutet hier, dass man das relativ sicher mit einer Market Order machen kann. Aber wenn man ganz sicher sein möchte und genau wissen will, wie viel man für seine Dot-Tokens bezahlt, dann empfiehlt sich eine Limit-Order und eine Limit-Order ist letztendlich nichts anderes als ein Gebot, das man in den Markt reinstellt. Also man sagt jetzt einfach, ich kaufe 50,4 Dot-Tokens für ähm, sagen wir mal 42 Euro pro Stück, dann bin ich, kann ich schon mal sicher sein, dass ich 2116,80 Euro dafür bezahlen werde, dass ich diese Order hier äh, ausführe. Aber der Unterschied zur Market Order ist, es ist nicht garantiert, dass diese Order wirklich ausgeführt wird, denn wenn ich jetzt hier einfach mal sage, so ich möchte hier jetzt 11 Euro pro Dot Token bieten, dann ist das extrem unwahrscheinlich, dass die Order ausgeführt wird, weil es muss jetzt irgendeinen Deppen geben, der irgendwie wirklich also nur 11 Euro für seine Dot Tokens haben möchte. Den gibt es aber nicht. In der Regel und deshalb muss ich hier also einen vernünftigen Preis anbieten. Und selbst wenn ich nur wenige Cent unter dem aktuellen Marktpreis bleibe, kann es durchaus sein, dass es längere Zeit dauert, bis diese Order ausgeführt wird. Es kann auch sein, dass diese Order nie ausgeführt wird, weil wenn der... Äh, Preis niemals erreicht wird, die 41,2 Euro, dann wird eben äh, diese mein Angebot hier auf dem, in dem Orderbook rumliegen ähm, und darum gammeln bis, irgendwie, äh, bis zum Sankt Nimmerleinstag. Ne? Und deshalb ist also im Grunde. Ist schon ganz gut, wenn man eine Limit-Order macht, dass man auch ein bisschen höher bietet als der Markt. Also hier ist jetzt 41,70, dann würde ich ja also sagen 41,80. Letztendlich angesichts dieser ganzen Bedeutung der Parachain-Auctions und so ist es ja im Prinzip auch wurscht, ob ich jetzt 10 Cent mehr oder weniger anbiete hier. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ein bisschen höher, dass meine Order richtig ausgeführt wird und dass die also dann auch berücksichtigt wird. Wenn ich aber jetzt sage, so ein paar Cent-Unterschiede sind mir sowieso egal, dann ist sicher auch eine Market Order ganz brauchbar, denn, und das mache ich jetzt auch, ich führe jetzt diese Market Order aus, wird die mir hier nochmal zusammengefasst. Ich gehe auf Submit Order und jetzt ist die Order auch schon abgeschickt worden und normalerweise wird eine Market Order auch dann sofort ausgeführt werden. Das sehe ich jetzt auch daran, dass zum Beispiel hier unter Open Orders nichts steht, weil diese Order ist schon durchgeführt worden, die ist also nicht mehr offen und wenn ich hier auf Orders gehe, dann sehe ich hier also tatsächlich auch die ähm, meine, meine letzte Order, nämlich 50,4. Die wurden ausgeführt für 2104,49 Euro. Hiermit fehlt der Status, also diese Order wurde ausgeführt. Und damit habe ich jetzt also meine Dot Tokens schon vorliegen. Das sehe ich auch hier oben. 50,4 Dot Token. Und hier sind, ist der Rest-Euro-Betrag, den ich noch habe. Die liegen also jetzt in meinem Wallet. Und im nächsten Schritt müsste ich dann die Wallets abheben. Quatsch, die Dots abheben in mein Wallet. Und um das zu machen, muss ich natürlich erstmal ein Wallet haben. Und das richten wir jetzt gemeinsam ein. Meiner Meinung nach das beste Wallet, um an den crowdloan kampagnen teilzunehmen, ist die Browser-Erweiterung von unter polka.js.org. Das ist quasi der die offizielle, das offizielle Polkadot-Wallet. Und ja, es gibt noch andere Wallets und ich möchte jetzt hier auch ganz klar sagen, ich lehne die nicht ab. Ich finde die auch in Ordnung. Nur jetzt im aktuellen Stadium, wenn es ganz speziell um die Crowdloan-Kampagnen geht, man muss einfach bedenken, dass das hier quasi das Referenz-Wallet ist, mit dem alle arbeiten auf das alle entwickeln. Und das bedeutet, also wenn jetzt hier Crowdloan-Kampagnen gemacht werden und wenn jetzt hier irgendwie Tools angeboten werden und so weiter, dann wird in, der aller, in den allermeisten Fällen mit dieser Browser-Erweiterung getestet. Und hier ist mehr oder weniger sichergestellt oder die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass dieses Wallet auch wirklich hundertprozentig unterstützt wird, während alle anderen Wallets irgendwie auch dazugehören und vielleicht auch irgendwo getestet werden. Aber es ist nicht hundertprozentig sichergestellt. Und deshalb empfehle ich für die crowdloan Kampagnen, jetzt nur für die Crowdloan Kampagnen, diese Erweiterung und keine andere zu nehmen, ist aber nur meine eigene Meinung. Sicher, wenn ihr andere Meinungen habt und dann probiert es einfach auf euren eigenen Wegen aus. Absolut in Ordnung. So und unter polkadot.js.org, ich glaube, das ist so ein kleiner Joke von den Entwicklern, dass da so viele Dots in dieser URL drin vorkommen. Jedenfalls bei diesen ganzen Dots, polkadot.js.org, da findet sich unter Extension die Browser-Erweiterung und ich rate auch ganz definitiv davon ab, einfach die danach zu googeln, also nicht nach Polkadot Browser-Extension oder irgendetwas zu googeln und dann irgendwas aus den Suchergebnissen zu wählen, weil es kann ja irgendeiner ein ad da schalten und dann irgendwie einen Fake-Browser da äh, einrichten, eine Seite, die so ähnlich aussieht wie die und schon habe ich mir irgendein Tool installiert, äh, das dann quasi meine Assets klaut, äh, irgendeine Malware oder so und deshalb, die rate ich dazu, also unter polkadot.js.org. Und ich glaube, ich habe jetzt schon insgesamt 40 mal dort gesagt in diesen drei Sätzen oder so. Also diese unter dieser URL die Erweiterung zu nehmen und hier mit dem Link kommt man dann also auf eine Seite, wo man quasi wählen kann. Download for Chrome, Download for Firefox. Also ich kann mir auswählen, welchen ich nehme. Ich bin jetzt hier unter Chrome, installiere also jetzt hier die Browser-Erweiterung. Und dann ist die auch schon hier oben in der Leiste, sieht man hier an diesem orangen Dot. Es meldet sich hier auch mit so einem kleinen Pop-up und die pinne ich mir auch direkt an, indem ich hier auf dieses Puzzlestück drücke und dann hier auf den Pin. Weil dann wird die Erweiterung hier auch immer eingeblendet, da muss ich nicht jedes Mal in dieses Menü hier reingehen. Aber jetzt habe ich das zwar installiert, aber ich habe jetzt noch... Keine Polkadot-Adresse und kein Polkadot-Account und das muss ich erst einrichten, indem ich das hier anklicke, mir hier die Hinweise über irgendwelche Tracker und äh, Page Views und so weiter äh, durchlese. Ganz schön, dass sie das nicht tracken und dass sie keine Daten irgendwie erheben. Äh, gut, habe ich verstanden, finde ich prima. Und dann bin ich jetzt hier und jetzt kann ich hier ein neues Account einrichten, indem ich auf das Plus drücke und dann auf Create New Account. So, und dann bekomme ich hier schon mal meine neue Polkadot-Adresse angezeigt und zu den Adressen muss man noch ein paar Sachen sagen, das machen wir auch im Laufe der Zeit, aber das hier ist schon mal erstmal meine neue Polkadot-Adresse und diese zwölf Wörter, die hier zu sehen sind, das ist quasi so ein geheimer Schlüssel, der sicherstellt, dass ich der Einzige bin, der Zugriff hat auf diese äh, auf die Assets, die in meinem Wallet drin liegen und deshalb müssen diese zwölf Wörter auch absolut und unbedingt geheim bleiben, man darf die nicht zeigen, also so wie ich es jetzt mache, ist es falsch, ähm, ne? definitiv falsch, man kann also nicht einfach irgendwie diese Sachen auf YouTube veröffentlichen und äh, hoffen, dass dann die eigenen Assets noch im Wallet liegen, ein paar Tage später oder eine Minute später und äh, deshalb sage ich auch jetzt ganz klar dazu, dass hier ist nicht mein richtiges Wallet und das hier werde ich auch nachher löschen, also das ist jetzt nur um zu zeigen, äh, was man hier machen kann, jedenfalls ganz wichtig, diese zwölf Wörter, das ist eure absolute Lebensversicherung, wenn es um eure Assets geht. Denn wenn diese zwölf Wörter in fremde Hände geraten, dann hat derjenige, der diese zwölf Wörter hat, vollen Zugriff auf alles, was auf Polkadot liegt und euch gehört. Alles, das heißt also auch Kusama, auch die ganzen Projekte, jedes einzelne, jedes einzelne Asset, das auf Polkadot für euch gehört, ist weg, wenn diese Wörter in fremde Hände geraten. Und gleichzeitig müsst ihr diese zwölf Wörter richtig gut aufbewahren, weil das ist das Einzige, was euch davor schützt, dass wenn euer Rechner kaputt geht, wenn euer Browser kaputt geht, wenn dieses Polkadot Wallet irgendwann nicht mehr funktioniert und ihr das neu installieren müsst, dann braucht ihr diese zwölf Wörter, um alles neu einzurichten. Wenn die zwölf Wörter weg sind, gibt es absolut keine einzige Möglichkeit mehr, an die eigenen Assets ranzukommen. Die sind für immer und ewig verloren. Deshalb diese zwölf Wörter richtig, richtig gut sichern. Heißt, was auch immer ihr macht, mit, mit dem, um das zu sichern, sei es, dass ihr das ausdruckt und gut wegtut, sei es, dass ihr das in irgendeinem verschlüsselten Laufwerk speichert, in einen Passwortmanager. ist Es auf jeden Fall äh, eure eigene Risikoüberlegung, wie ihr damit umgeht. Denn je sicherer ihr die Sachen wegtut, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass sie im Notfall nicht mehr drankommt. Ne? Also ist ja total klar, wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme hier jeden einzelnen Buchstaben, schneide den aus und packe den an äh, 100 verschiedene Orte, dann werde ich mich im Zweifel nur noch an 80 von diesen Orten erinnern und dann komme ich auch nicht mehr an die Sachen ran. Ne? Also das ist aber etwas, was jeder für sich selber entscheiden muss, wie er das macht. Ich kann hier nur betonen, wie extrem wichtig das ist, die zu sichern. Und wenn ihr diese zwölf Wörter jetzt nicht sichert, dann lauft ihr Gefahr, dass ihr alle eure Assets verliert. Deshalb kopiert die ins Clipboard, packt die irgendwo gut weg und lasst die bitte auch nicht ewig lange auf dem Desktop in irgendeiner Datei rumliegen oder in Word oder so und speichert die schon gar nicht in irgendeiner Cloud. Das ist auch wichtig, nicht in einer Cloud speichern. So, wie ihr das genau macht? Gut, ihr seid im Kryptobereich, ihr werdet mit diesen Sachen schon irgendwie umgehen. Ähm, jedenfalls. Jetzt sofort diese zwölf Wörter sichern, bevor ihr weitermacht. Und deshalb mache ich jetzt auch eine ganz kurze Pause, um zu betonen, wie wichtig das Ganze ist. Okay, machen wir weiter. So, Ich bestätige jetzt hier, dass ich diese zwölf Wörter gespeichert habe, was ich nicht gemacht habe, aber ich lösche ja auch dieses Account hier später und im nächsten Schritt. Ähm, muss ich hier ein Netzwerk auswählen oder ich sage, dass diese Adresse für alle Polkadot-Netzwerke gilt, also für alle Polkadot-Projekte und das mache ich auch, weil das ist einfach am praktischsten und äh, da muss ich hier einen Namen für das Wallet eingeben, das nenne ich jetzt mal also Crowd Loan Wallet oder irgendwie sowas und da muss ich ein Passwort festlegen und dieses Passwort ist Definitiv längst nicht so wichtig wie die zwölf Wörter. Das ist einfach nur ein Passwort, das dazu dient, dass man hier, wenn man irgendwie auf dieses Wallet zugreifen möchte, dass man dann ähm, quasi noch einen kleinen Passwortschutz hat vorher. Aber das Passwort, wenn das verloren geht, dann könnt ihr das Wallet mit den zwölf Wörtern, die ihr habt, neu einrichten und habt wieder Zugriff auf eure auf eure Assets bei Polkadot und auf euer Wallet. So, also dieses Passwort ist nicht ganz so wichtig. Es ist einfach nur so ein kurzer, so ein kleiner Schutz, dass also nicht irgendeiner euren Rechner irgendwie nimmt, während ihr im Internetcafé sitzt und dann irgendwie auf das Polkadot-Wallet zugreift oder sowas, ist ein kleiner Schutz und deshalb ist dieses Wallet auch nicht so extrem wichtig, dieses Passwort auch nicht so extrem wichtig. Es geht hier mehr darum, zwar ein gutes Passwort zu finden, aber auch eins, das man sich gut merken kann, weil das wird man sehr häufig eingeben und wenn man jetzt hier also was was extra Kompliziertes hat, was man immer nachlesen muss irgendwo, dann ist das nicht so günstig. Ne? Also ich lege jetzt hier mal ein Passwort fest. Und wenn ich das Passwort festgelegt habe, dann ist quasi mein Wallet fertig eingerichtet. Und jetzt gibt es hier ein paar Unterschiede zu Metamask. Wenn ihr mit Metamask bisher gearbeitet habt und noch nie auf Polkadot wart, dann ist das Erste, was auffällt, man sieht hier nicht, wie viel Dots man hat. Man hat hier keine Möglichkeit zu sehen, wie was ist in dem Wallet drin. Warum das so gemacht ist, weiß ich nicht. Es ist einfach so und ähm, damit muss man jetzt irgendwie klarkommen. Ich sagte ja gerade, es gibt auch andere Wallets, aber jetzt für die Crowdloan-Kampagnen nehmen wir einfach mal dieses hier, äh, auch wenn das das jetzt nicht anzeigt. So, und das, ein zweiter Unterschied ist, ich habe nicht nur eine Adresse, sondern ich habe viele Adressen, denn wenn ich zum Beispiel auf Polkadot auf die Relay Chain gehe, dann ändert sich die Adresse, dann ist das 1,4, so und so, so und so. Und wenn ich hier auf Kusama gehe, dann habe ich wieder eine andere Adresse. Und das ist einfach nur um quasi die Adresse, es ist immer dasselbe Wallet, es ist auch immer dasselbe Account sozusagen, aber ähm, auf den verschiedenen Blockchains gibt es verschiedene Adressen, um das einfach ein bisschen unterschiedlicher aussehen zu lassen, damit man nicht aus Versehen irgendwie in dem einen Ding äh, ein falsches Adressformat eingibt als in dem anderen und so weiter. So, Also das ist definitiv ähm, ein Unterschied zu Metamask und es gibt noch mehr Unterschiede, da gehen wir aber irgendwie dann später denke ich mal mehr drauf ein, wenn es gefragt ist. Also Schritt Nummer zwei, erledigt, Wallet ist fertig, eingerichtet. Ich bin jetzt hier wieder bei äh, Kraken und äh, es geht ja jetzt darum, in Schritt Nummer drei die Dot-Tokens rüberzuschieben in das Polkadot-Wallet, das ich gerade eingerichtet habe. Und dafür müsste ich also im Prinzip jetzt irgendwie meine... Tokens von Kraken abheben und das zeige ich jetzt nicht im Detail, weil das findet ihr schon selber raus, das ist hier unter Funding und dann Withdraw und das ist sicherlich bei jeder Börse auch anders, deshalb möchte ich hier gar nicht so groß im Detail darauf eingehen, es gibt aber eine Sache, die super super wichtig ist und das ist das, was ich hier eigentlich zeigen möchte und zwar wenn ich hier ähm, abhebe, dann muss ich bei den allermeisten Börsen, ich denke, das ist bei allen so, darauf achten, dass ich von den vielen Polkadot-Adressen, die ich hier habe, die richtige auswähle. Der, die eine oder andere Börse wird mir dann auch eine Warnung geben, wenn ich die falsche auswähle, aber äh, lasst uns da einfach direkt auf Nummer sicher gehen. Für die Crowdloan-Kampagnen müsst ihr auf die Polkadot-Relay-Chain abheben nicht auf irgendetwas anderes und schon gar nicht, wenn ihr für bestimmte Projekte bietet und diese Projekte schon gelistet sind mit Adressen, also das gibt es ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein passendes finde, Bifrost ist glaube ich auf beiden Blockchains, ich weiß es noch nicht genau. Also jedenfalls, wenn ihr, ihr nehmt auf keinen Fall irgendwie die Adresse von den Projekten selber, die ihr im Crowdloan unterstützen wollt, sondern ihr müsst auf jeden Fall auf die Polkadot Relay Chain. Und das heißt, ich stelle in meinem Wallet erstmal hier die Polkadot Relay Chain ein. Und dann sehe ich hier das richtige Adressformat und das muss mit einer 1 anfangen. Das ist wichtig, dass es mit einer 1 anfängt. Und die, diese Adresse, die kopiere ich mir dann mit diesem, mit diesem Kopierknopf hier. Und dann kann ich die eintragen bei der Börse zum Abheben. Hier ist die 1FP8 und so weiter. Und als Amount nehme ich jetzt mal hier die ganzen 50,4, hebe die ab auf diese Adresse. Und je nach Börse dauert das dann eben zwischen ein paar Minuten und ein paar Stunden. Und ich werde jetzt hier einfach mal warten, bis das Ganze angekommen ist im Polkadot Wallet. Und dann zeige ich noch ein paar Sachen, die dazugehören. Und während ich jetzt hier warte, bis die Dot-Tokens im Wallet ankommen, vielleicht noch eine Idee, die mir gerade gekommen ist, ein kleiner Hinweis und zwar, wie wäre es, wenn ihr die erste Abhebung von, eurer, von der Börse in euer Wallet erstmal nur mit einem einzelnen Dot-Token macht, oder sogar einem Teil eines DOT-Tokens, um einfach zu überprüfen, ob wirklich alles klappt und alles in Ordnung ist. So verliert man dann nicht seine gesamten DOT-Tokens auf einmal, wenn man irgendwas beim ersten Mal falsch gemacht hat. Woran erkenne ich jetzt, ob meine Assets angekommen sind, ob die DOT-Tokens auch wirklich angekommen sind? Weil wenn ich hier in das Wallet gehe, dann sehe ich ja nicht wirklich irgendwelche Beträge. Und ähm, deshalb kann ich hier also schon mal nicht erkennen, ob das Ganze geklappt hat oder nicht. Das mache ich, indem ich auf wieder auf polkadotjs.org gehe und dann hier in die Apps und hier habe ich dann quasi eine Verbindung zu den ganzen Blockchains und Polkadot-Projekten. Ähm, wenn ihr, also so sieht das aus, wenn ich jetzt also bei Polkadot bin, äh, sehe ich hier an dem Logo und da oben, dass da Polkadot steht. Wenn ihr jetzt nicht genau hier gelandet seid, dann habt ihr die Möglichkeit umzuschalten. Also was weiß ich, ihr wart vorher auf Kusama oder so. Ähm, dann kann man hier umschalten, indem man also hier quasi auf die Polkadot and Parachains klickt und dann hier sich einen Host aussucht, über den man quasi Verbindungen Verbindung herstellt. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig, was man hier aussucht. Man kann eigentlich so sagen, wenn, äh, das, wenn euch das zu langsam ist, was hier angezeigt wird, ähm, dann probiert einfach mal einen anderen Host aus. Wenn die überlastet sind, dann sind die schon mal ein bisschen langsamer als die anderen. Ich gehe jetzt über Parity, dann kann ich hier auf Switch klicken und dann lande ich hier also auf der Polkadot-Seite. Und ähm, dann sieht man hier auch, wie die einzelnen Blöcke produziert werden. Schon, ähm, aber besonders viel läuft hier ja noch nicht, weil wir ja noch keine Parachains haben und noch keine konkreten Projekte. Was es hier aber zu sehen gibt, das sind meine Accounts. Hier unter Accounts kann ich dann also quasi mein Account aussuchen. Hier ist mein Main-Account, der wird quasi eingefügt aus dem äh, Browser, aus der Browser-Extension, wird der hier auf die Webseite eingefügt. Hier sieht man das auch, die Adresse ist die. Und dann sieht man hier, meine 50,4 Dot-Tokens sind angekommen. Es sind nur 50,35, weil Kraken eine gewisse Gebühr abgezogen hat, Komm also nicht, kommt nicht der volle Betrag an. Aber die Dot-Tokens sind hier angekommen, die werdet ihr hier also dann sehen. Und was hier schon mal vorkommt und was man vielleicht irgendwann mal dann auch machen müsste, ist, wenn hier unter Settings so eine 1 steht oder hier auch der Hinweis steht, dass hier eine Erweiterung quasi neue Metadaten bekommen hat und so weiter, dann kann man hier auf die Settings-Page gehen. Das ist quasi wie so ein Update, das jetzt irgendwie geladen werden muss und dann kann ich hier also mit Update-Metadata ein Update machen. Dann fragt mich das Browser-Wallet nochmal, ob ich das wirklich machen will und das muss man ab und zu mal machen, weil es hier schon mal Software-Updates gibt, die hier irgendwie eingespielt werden müssen. Zumindest kann man es sich ungefähr so vorstellen. Und ähm, das ist also wichtig, dass man das aktuell hält, ganz besonders wenn man also bei den Crowdloan-Kampagnen mitmacht, dann möchte man also wirklich auch dafür sorgen, dass dieses ganze Ding hier aktuell ist. Deshalb also, wenn euch irgendwo hier so ein Hinweis angezeigt wird, dass es ein Update gibt, dann geht ihr auf Settings, macht das, also Update Metadata und ähm, dann ist das Ganze also wieder auf dem neuesten Stand. So, hier sind meine 50,35 Dot-Tokens, die äh, sehe ich hier also, hier kann ich im Prinzip, also jetzt theoretisch auch Dot-Tokens versenden an andere Leute, wenn ich deren Adressen habe und so, auch zurück an die Börse schicken, wenn ich verkaufen will und äh, jetzt denke ich, also sind wir erstmal optimal vorbereitet auf die Crowdloans, ähm, nur wo wir jetzt schon mal hier sind, möchte ich ganz gerne mit euch nochmal einen kleinen Blick werfen, mich hier umschauen und zwar, indem wir mal auf Kusama gehen, weil bei Kusama haben ja jetzt, Kusama ist ja quasi das Testlabor von Polkadot, da wurde das Ganze mit den Crowdloans und den Parachain Auctions schon mal ausprobiert. Schauen wir doch einfach mal nach, wie das da gelaufen ist. Das kann man hier in der Oberfläche, indem man umschaltet auf Kusama und dann gehe ich hier auf, äh, keine Ahnung, ist auch egal, Parity mache ich wieder, schalte um auf Kusama Und dann muss ich noch hier im Wallet dafür sorgen, dass die Adresse hier auch äh, auf Allow Use on Any Chain oder auf Kusama steht. Ich mache jetzt einfach mal Allow Use on Any Chain, weil das, ähm, dann wird Kusama auch unterstützt. Ist eigentlich im Grunde dieselbe Oberfläche. Ich sagte ja auch äh, eingangs, also es ist wirklich ein und dasselbe, nur dass äh, Kusama ein Testlabor ist, das einige Monate vorher gestartet ist. Auch hier muss ich jetzt die Metadaten aktualisieren, mache ich aber jetzt nicht. Und unter Network findet ihr hier die Parachains. Und hier sind tatsächlich schon Parachains gelistet, ist ja auch klar, weil schon sehr, sehr viele Parachains hier auf Kusama laufen. Und unter den äh, hier in diesen Tabs findet man dann eben auch die Crowdloan-Kampagnen, die bereits abgelaufen sind. Wenn ich mir die auswähle, dann sehe ich hier also die ganzen Crowdloan-Kampagnen, das braucht hier eine ganze Weile, um zu laden. Und dann sehe ich hier, dass also noch Crowdloan-Kampagnen bei Kusama ablaufen, nämlich hier unter Ongoing und hier unten unter Completed sieht man also jetzt die Gewinner der einzelnen Parachain Auctions, die auch Crowdloans angenommen haben. Und hier ähm, es ist es zum Beispiel Moonriver und Shiden und Karura, das war Karura war die erste. Und hier sieht man dann auch seine eigenen Beiträge, also bei Karura habe ich damals in meinem Video geboten, zwei Kusama Tokens habe ich hier eingelegt und ähm, die dafür habe ich dann eben auch ein Reward bekommen in Form von Karura Tokens. Das können wir auch gleich vielleicht nochmal angucken. Ähm, jedenfalls, wenn man bei Crowdloans mitmachen will, dann geht das auch hier über diese Oberfläche unter anderem über Contribute, kann man dann hier eben eine Einzahlung machen und sich an den Crowdloans beteiligen. Und genau dasselbe wird dann eben auf Polkadot auch laufen und es gibt noch ein paar andere Dinge, äh, andere Wege, wie man an den Crowdloans teilnehmen kann, die vielleicht auch teilweise ein bisschen besser geeignet sind. Auch das alles in einem späteren Video, das hier jetzt nur als Preview gedacht ähm, und wenn wir nochmal zurückgehen auf Polkadot, ich schalte das nochmal gerade um. dann sieht man, dass hier exakt dasselbe auch vorhanden ist. Und zwar unter Network gibt es hier Parachains. Und unter Auctions und unter Crowdloans gibt es dieselbe Struktur. Aber weil die Crowdloans und die Parachains noch nicht angefangen haben, steht hier natürlich auch nichts. Und das wird sich jetzt in den nächsten Tagen ab dem 11.11. .11. füllen. Und hier ist also schon mal die erste Anlaufstelle, wo man an den Crowdloan-Kampagnen mitmachen kann. Und wie das alles geht im Einzelnen, das zeige ich natürlich auch in einem nächsten Video. Aber im nächsten Video möchte ich erstmal darüber sprechen, was ist hier eigentlich das Potenzial? Wie kann man das ungefähr bewerten und was sind die Risiken von dem Ganzen? Es wird also ein etwas theoretischeres Video, aber dafür sind wir dann eben auch am 11.11., .11., wenn das Ganze losgeht, richtig optimal vorbereitet. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon auf das Ganze so wie ich. Und sag jetzt mal Tschüss, bis dahin, viel Glück, viel Erfolg. Tschüss.